Hallo, hallo, hallo zu einem neuen Autofritz-Video. Heute wieder etwas mit meinem, aus meinem lustigen Ordner. Ich habe es nicht geübt, denn falls ich mich ein bisschen bin, dann nimm es mir nicht übel. Wenn es dir allerdings dann doch gefällt am Ende, dann gerne den Kanal abonnieren, Glocke einschalten und natürlich einen Kommentar hinterlassen, einen netten. Okay, also ich lege schon mal los. Das Gedicht aus meinem lustigen Ordner heißt Der Lattezaun. Weil ich Brombeeren zu pflücken hatte, war ich neulich in meinem Garten. Und wie ich zufällig durch den Latten gucke, kommt einer gehupft, als wäre er meinen Schucke. Er kommt immer näher, ich denk schon, na nu, er kommt genau auf mein Gartenzaun zu. Schon ist er am Zaun, guckt nur noch und nauf. Ich stehe mäuschenstill still und denk jetzt pass auf. Dass ich nicht blind geworden bin, ist ein Wunder denn gerade vor mir lässt die Hosen darunter, um sich dann langsam und bedächtig zu bicken, und sich ein Mordsding aus dem Kreize zu tricke. Doch eh der Säge kam von oben, hab ich meine Schipp unterm Zaun durchgeschoben. Ich hol dann gestaunt und das Lache verbisse, dieweil hat der auf mein Schipp geschissen. Doch eh der Schipstiel hat sich gebogen, habe ich mein Schiff unterm Zaun fortgezogen. Ist kaum auch so, wie ich gedacht. Der Scheißer wollte gucken, was er gemacht. Er dreht sich um, tut der Auge auf Reise und guckt ganz entgeistert, wo ist denn mein Scheißer? Erst guckt er neues nice Gras und dann auf die Schuhe und denkt, das geht doch nicht richtig zu. Die Knie, die werden im Schock ganz lasch. Er packt sich eine Schädel und dann eine Arsch. Und als er sich die Finger doch beschmiert, da weiß er, hier ist ein Wunder passiert. Er kommt nun mal raus aus dem Staune und Stütze, vor Schreck vergisst er eine Arsch abzuputzen. Er rafft sich hoch und rennt dann fort, vor Angst und Schreck von dem unheimlichen Ort. Ein paar Tage später bin ich wieder im Garten, da sehe ich am Zaun einen großen Schatten, Schaden. Ich gehe hier und bi von der Socke, ei, da tut der Scheißer schon wieder, Hocke. Pass auf, denk ich, den will ich mal Necke. und schon bin ich hinter der Brombeerhecke. Ich lauf schnell zum Stall, wo die Hühner sitzen, um aus dem Nest ein Ei zu stipitzen. Dann nahm ich mein Schipp und schlich auf die Socke zurück an den Zaun, wo der tut Hocke. Der sucht gerade Papier, um den Hintern zu putzen. Ich dachte, pass auf. Die Zeit musste nutzen. Schnell hatte ich ihm, es ist nicht gelogen, mit der Schipp unter seinem Hintern die Scheiß weggezogen. Das Ei aber legte ich ganz leise und sacht an die Stelle, wo er vorher seinen Haufen gemacht. Es kam dann auch so, wie ich mir gedacht, der Scheißer wollte gucken, was er gemacht. Er drehte sich um, tut die Auge auf Reise und denkt ganz entgeistert. Das ist doch kein Scheiße. es ist doch ein Ei, wie es der Hühner tun lege. Er kann es nicht fassen, doch tut er sich rege, schnell mit dem Ei zu seiner Frau dort laufen und schreit, Frau, wir brauchen kein Ei mehr zu kaufen. Und dann erklärt er ihr klipp und klar, wie das beim Scheiße am Gartenzaun war. Seine Frau meint, das musste erst mal beweisen. Der Arsch, da kann doch kein Ei nicht scheiße. Das sagt der Mann, na gut, na schön. beim nächsten Mal scheiße kannst du es ja sehen. Doch musste erst mal warten bis morgen, denn halt, kann ich nicht noch einmal besorgen. Am anderen Tag, da war es soweit. Frau ruft der Mann, es ist höchste Zeit, komm schnell mit dem Hut und halten mir unter, sonst fallen der Eier so hart herunter. Der Frau kommt gelaufen, so schnell wie sie kann. Er hockt sich auf den Boden und fängt auch schon an. Sei Arsch, der hat tut Krache wie ein Gewitter im Mai. Doch was da rauskommt, ist was anderes als ein Ei. Sei Frau guckt in einen Hut und fängt an zu schäumen. Dann tut sie wild in der Gegend rumrennen. Sie tritt ihm hin und schreit voller Wut. Mich hast du beschissen und auch noch mein Hut. Ich kann euch nicht sagen, denn ich muss ja wissen, an mein Garterzaun hat er nie mehr geschissen. <lacht> okay, also ich muss mich ein bisschen zusammenreißen, dass ich nicht zwischendurch lachen musste. Ähm, ja, ich finde es einfach sehr, sehr lustig. Deswegen habe ich es damals wahrscheinlich auch aufgehoben in meinem lustigen Ordner. Okay, das war's für dieses Video. Hinterlasst gerne einen netten Kommentar. Ja, wie gesagt, Kanal abonnieren, Video teilen auch gerne. Und bis zum nächsten Video. Dein Auto Fritz. Ciao, ciao.